Ja, wir haben uns heute zu einer Nachtwanderung entschieden, wir haben nämlich Schnee, ich weiß nicht wie gut das Bild wird, aber momentan könnt ihr meinen Hund sehen und äh, ja, ich äh, spreche und ich hoffe, das wird gut aufgezeichnet. Wir haben Schnee in Wien und gehen gerade ins Erholungsgebiet Wienerberg. Ich hoffe, das funktioniert halbwegs noch aufeinander, ja, nicht so wirklich, aber das macht nichts. So, das ist auf jeden Fall mein Test von einer Nachtwanderung. Rechts und links befinden sich Gärten, mit die wir durchgehen, oder beziehungsweise an denen wir ja, in der Mitte durchgehen, auf jeden Fall. Und vor uns kommt ein Herr mit einem Hund entgegen, den möchte ich nicht filmen. deswegen filme ich jetzt nur meinen Hund. So, falls ihr ihn sehen könnt, überhaupt. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, er ist schon sehr dunkel. Trotz des hellen Hintergrunds. So, guten Abend. So, <lacht> kommst du weiter? Ja, komm. Wir sehen. Oh. Den fremden Hund habe ich natürlich nicht gefilmt. Ich bemühe mich, jeden rauszuhalten, der nichts damit zu tun hat. Der Sebastian ist natürlich auch noch da. Der Sebastian darf natürlich gerne mal hallo sagen. Hier sind seine Füße. Hier geht es hoch. Hier ist sein Gesicht, mehr oder weniger zu sehen oder auch nicht. So. Hier vorne geht es auf jeden Fall lang. Hier sind Laternen, die beleuchten das Ganze ein bisschen. Der Schnee macht auch alles ein wenig heller. ist ein Mülleimer und da ist mein Hund beim Pinkeln ja. und Kratzen. Sehr schön, sehr schön. So wie es sich gehört, für einen Hund. Ja, hier ist es auf jeden Fall recht schön. Auch da vorne könnt ihr übrigens die Twin Tower sehen. Das sind die roten Leuchten da hinten. Nein, nicht die aus den USA. Die gibt es ja bekanntlich nicht mehr. Nein, das hier ist die Millennium City, das wird aber auch Twin Tower genannt. Äh, Entschuldigung, Millennium City, Wienerberg City. Mann, jetzt bin ich schon verwirrt. Egal, äh, passiert. Ja, hier ist ein schönes Gebüsch vor uns, das äh, man vielleicht oder vielleicht auch nicht draufkriegt. Und hier ist wieder mein Hundi schwer beschäftigt beim irgendwas machen rumkratzen und rumtun. Ja, wir gehen auf jeden Fall einfach mal weiter und filmen. In letzter Zeit war ich hier seltener unterwegs, da es einfach so ist, dass äh, wegen Corona die Hundewiese öfters mal zu war. Danach gab es dort Bauarbeiten auf der Wiese. Danach war eine Hundeschule dort, die äh, dort ausweichen durfte, weil bei denen auf dem Hof, wo sie normalerweise Hundetraining abhalten, äh, eine Wasserleitung neu verlegt wurde und sie daher keinen ja, Spielraum hatten. Und äh, ja, deswegen waren die auf der Hundewiese und das war halt ein wenig schwierig dort mit dem eigenen Hund hinzugehen, da die Hunde gerade ja beim Training sind und sich sehr leicht ablenken ließen. Von wirklich allem. Ja, tatsächlich benutze ich gerade den Handgriff der Kamera das erste Mal. Und ich hätte jetzt schon gerne gewusst, wie die Nachtsicht hier eingeht. Weil eigentlich hieß es, dass man da in das Menü rein muss, und dann hat man es, aber das war im Menü irgendwie nicht. Und deswegen bin ich ein wenig verwirrt. Aber gut, ich schaue nochmal nach im Menü. Nein, da ist es nicht im Menü. Hochinteressant. Ja, so, da kommt weiter. So. Ja, gerade hat auch der erste Strich der äh, Batterie nachgelassen. Das ging recht schnell, finde ich. Eigentlich sollte ich nämlich so an die 90 Minuten halten und wir filmen gerade mal seit 6 Minuten. Ja. Hier seht ihr auf jeden Fall schon mal den schönen äh, Himmel, der so schön bewölkt ist. Überall kommt Schnee herunter. Hm, was ist jetzt passiert? Ja, irgendwas hat die Kamera jetzt gemacht, und ich weiß nur nicht was. Aha, ich glaube, ich habe die Nachtsicht reinbekommen. Ja, das ist die Nachtsicht auf jeden Fall. Nein, die macht er nicht mehr auf. Nee, ich weiß nicht, ob er jetzt noch filmt. Ich hoffe erstmal, dass er noch filmt, denn ich kriege keine Anzeige mehr. Ah, doch. Film läuft noch sehr schön. So. Wahrscheinlich seht ihr es ein kleines bisschen besser, denn äh, ich habe jetzt Licht an der Kamera zumindest mal eingeschaltet bekommen, was schon mal ein Vorteil ist. Wie ich das geschafft habe, weiß ich nicht, denn eigentlich soll das der Knopf für Nachtsicht sein, aber es ist irgendwie Knopf für Licht. Ja, aber hier seht ihr äh, Nico wieder, wie er herumläuft. Und da seht ihr auch, er reflektiert ein wenig. Oh. Ich habe uns heute nichts krass leuchtendes umgehängt, weil ich denke, im Schnee sieht man ihn sowieso recht gut. So. Da kommt noch ein Fußgänger lang, den wir auch natürlich nicht filmen wollen, wie es sich gehört. So, weiter geht's du. Hm? Ja. So, und hier ist ein, ja... Ein, wie soll man sagen, das Original-Tor der TV-Serie MA2412. Die wurde hier in Wien gedreht. Und weitere Informationen dazu kann man hier vorne an dieser Anzeigetafel, die ihr es leider nicht sehen könnt, bekommen. Die ist ein wenig zu weit weg. Leider will Nico da auch nicht hingehen, der weigert sich gerade strikt. Ja, manchmal tut er das. Er ist ja auch schon alt. Und darf das. Ja, ich glaube auch, dass der Schnee genießt. Der mag nämlich eigentlich Schnee ziemlich gerne. Ja, hier hat man einen Blick über Wien. Zumindest über einen kleinen Teil davon. Das wird die Wiener Berg City. hier ist ein bisschen besser zu sehen. Und wir gehen jetzt diesen Weg hier hinunter, in die Tiefe und passen natürlich auf, dass wir nicht wegrutschen. Denn der Boden hier ist festgetreten und ein wenig glatt, dank dem Schnee. Hoffen wir mal das Beste. Nico? Kommst du? Ja? Nein? Er will gerade nicht. Er hat Besseres zu tun, als mit uns zu spazieren zu gehen. Und jetzt kommt er wieder. Oh. Ja. Hier sind Kinder am Spielen. So. Ja, der Weg ist hier wirklich ein wenig glatt. Geht Sebastian? Ja. Gut. Vielleicht gehst du besser ein bisschen an der Seite lang, weil an der Seite ist nicht so äh, festgetreten alles. Hier, wo ich auch lang laufe. Ja, hier vorne kommt übrigens gleich wieder so eine Regenablaufrinne. Hier vorne, so hier, da seht ihr sie: Regenablaufrinne und die festgetretenen Fußspuren anderer Leute. Normalerweise wären wir schon viel weiter mit unserem Weg, aber es ist echt glatt. Ihr hört wahrscheinlich auch das Stampfen unserer Füße am Boden, das Knirschen des Schnees. Und Nico bleibt irgendwie auch die ganze Zeit über bei jeder kleinsten Erhebung stehen. Oh, hier ist er wieder. Na, nur kleine Lauser. Hier ist wieder so eine Rinne im Boden. Hier ist wieder ein Nico, der viel Freude hat beim Herumlaufen. Hierdurch sieht man wieder Wien. Ah, hier. Ja, nicht ganz so gut wie es gerne hätte. Aber das macht nichts. Ja, hier vorne ist ein äh, Weg, der hier reingeht. Da kann man auch mit dem Hund sehr gut langlaufen. Haben wir auch schon öfter gemacht. Hier. So. Und jetzt geht es hier weiter und. Da vorne voraus ist die Hundewiese und es kommt gerade ein Fußgänger, gegen den wir natürlich wieder nicht filmen werden. Also drehen wir die Kamera wieder weg und filmen das Gebüsch stattdessen, so, wie es sich gehört. So, jetzt können wir nach vorne. Nein, ich würde es ja auch nicht mögen, wenn ich einfach gefilmt werde. Und deswegen drehe ich die Kamera natürlich auch beiseite, wenn mir jemand entgegenkommt. Versteht sich. Ja, wir sind schon bei 13 Minuten Filmaufnahme. Hier seht ihr nochmal die Hundewiese hinter dem Zaun. Da kommst du. Platzidi. die. Ja, super. Ja, jetzt hat er wieder Freude. Rennt wieder rum. Vielleicht würde ich irgendwann mal ein Video mit ihm machen, wenn er auf der Hundewiese spielt. Vielleicht aber auch nicht. Man wird sehen, ob das hinhaut. Wenn muss ich es ja machen, wenn niemand da ist. So ist gut. Super. Andere Hunde oder ähm, Menschen möchte ich ja nicht mit drauf haben. Um von Leuten ihr Einverständnis für eine Videoaufnahme zu bekommen, ist schon etwas schwierig. Sagst du auch mal was, Nico? Na, ja, schweigt wieder. Ist ja klar. Schnüffeln ist natürlich viel wichtiger als alles andere. Ja, ich muss aber sagen, es ist schon ziemlich kalt geworden mittlerweile. Auch wenn wir nur minus ein Grad haben gerade. So haben wir doch eine Fühltemperatur von minus 5 oder 6 Grad. Zum Glück ist mittlerweile windstill, das war heute Mittag anders. Da war es noch ein wenig kühler. Und deswegen ist Nico auch angezogen mit seiner schönen Jacke, die ihn doch ein bisschen warm hält. Wir wollen ja nicht, dass er krank wird. Denn Hunde werden trotz Fell auch mal krank. ein Sehr interessanter Baum, übrigens. Da oben ist immer noch die Hundewiese hier bei diesem Zaun zu sehen. Ja, kommst du ja? Super, ich glaube, ich werde das Video noch mit ein bisschen Musik hinterlegen. Das ist nicht ganz so langweilig, wie ich mir davor komme. Also soll das überhaupt gehen, dass das? Äh, noch interessanter wird. Oh. Oh, weiter. Ja, hier ist der Weg, wo wir laufen, immer noch gefroren, aber zum Glück äh, zwar glatt, aber nicht mehr abschüssig. Das heißt, wir kommen hier viel besser voran und können hier auch viel besser ähm, stehen und gehen. Ohne befürchten zumindest gleich wegzurutschen und in die Tiefe zu fallen. noch mal oder immer noch viel mehr. Die Wiener Berg City, die haben dort tatsächlich einen Burger King drin und wir haben letztlich festgestellt, dass wir beim Burger King mittlerweile, wenn wir uns ein Getränk kaufen, so viele Getränke holen können wir wollen. Die haben dort so einen Automaten stehen und die verschiedensten Cola, Fanta und sonst irgendwas Sorten. Da haben wir uns mal durchprobiert. Das war sehr interessant. Ab und zu esse ich auch mal gerne beim Burger King. Tatsächlich lieber als bei McDonalds, muss ich sagen. Bei beim Burger King habe ich jetzt das Gefühl, ich bin satt. Bei McDonalds äh, spüre ich gar nichts. Und wenn ich da gegessen habe. Nur ist irgendwann mein Magen anfängt rumzugrummeln. Man wird eben alt. Jetzt hat er seine ganze... Na, pfui, nichts fressen. Jetzt hat er hier seine ganze äh, Schal... Mit Schnee voll gemacht. Der wird nachher richtig nass sein. Aber das gehört alles dazu. Hier waren auch noch andere Menschen unterwegs, wie ihr sehen könnt. Fußabdrücke im Schnee. Und wir werden gleich den Wienerbergteich umrunden. Haben wir uns vorgenommen. Na, wo bist du hin? Ups, ich muss nur im Kreis drehen, kurz. Sag mal so Hallo, Sebastian. Hello, hello. Ich weiß nicht, ob man dich hört. Hallo, hallo. Sehen tut man dich jetzt jedenfalls schon. Ja, sehr ja, schön. Perfekt. Ja, ist etwas. <lacht> ja, ich kann mich selber natürlich auch mal. Hallo, hallo, hallo. Rein hält nicht. Ich sehr hoffe, man sieht mich. Ja, das wird sich zeigen, ob es gut wird oder nicht. Ja, so weiter geht's du. Ja, hier haben wir eine schöne freie Fläche. Und es schneit ein bisschen, wie ihr sehen könnt. Ein bisschen Schnee sieht man ja zum Glück auf dem Video. Es ist nur ganz wenig Schnee. Und der Akku ist mittlerweile auf einen Strich runtergegangen. Das ist interessant. Und wir filmen mittlerweile 20 Minuten. Und tatsächlich soll er eigentlich. Äh, gut 90 Minuten halten, was schon ein bisschen merkwürdig ist, aber man wird sehen, ob das zu lange hält, bis wir durch sind. Nico, komm weiter. Du. Wenn nicht, dann sind wir irgendwann weg und dann äh, war es das einfach mit der Aufnahme. Aber ich hoffe, wir kommen bis dahin noch zum See runter. Ja, so sicher ist das nicht. Wenn der Akku weiterhin so abbaut, dann wurde er nicht. Vielleicht. Jupp, jupp, jupp, jupp. So, hier geht es wieder abschüssig runter. Aber hier ist es noch ein bisschen pulverig und nicht so festgetreten. Das heißt, hier können wir viel, viel besser laufen. Ja, hier haben wir Wald neben uns. Hier vorne ein Brombeergebüsch. Ja, hier. Ich weiß nicht, ob ihr es dann erkennen könnt, später irgendwann nochmal. Und hier liefen wohl auch Tiere lang. Man sieht Hundepfoten im Schnee. Nein, die sind nicht von Nico. Da bin ich mir sicher. Der läuft nämlich da. Ich mag auch langsam, dass meine Hand ziemlich kalt wird. Beziehungsweise eigentlich beide Hände. In der einen halte ich die Leine äh, und in der anderen die Kamera. Ja, das ist alles nicht so einfach. Hoppala, da wäre er fast umgekippt. Ja, hier ist es abschüssig, Nico. Schade, dass ich nicht so gefilmt habe. Das sah sehr, sehr, sehr lustig aus. Ich glaube, wenn ich sowas das nächste Mal mache, werde ich eine extra Taschenlampe mitnehmen, mit der ich dann die Umgebung erhellen kann. 22 Minuten und 28 Sekunden. Und gerade ist auf einen halben Strich gesunken. Na ja, mal sehen. Ob wir es noch schaffen. Kommst du schon, Ja, ich finde hier natürlich ist sehr viel Gerüche gerade. Wir waren hier schon eine Weile nicht mehr. Also hier unten. Oben waren wir schon, aber unten nicht. So, und hier sind wir jetzt beim Teich, den ihr natürlich nicht sehen könnt. Dann wir gehen jetzt auf jeden Fall hier mal lang, und da kommt schon wieder jemand entgegengelaufen, den wir natürlich wieder nicht filmen werden, sondern die Kamera entsprechend an die obere Seite halten. So. Lang gehen wir. wir gehen auch ein bisschen abseits des Weges jetzt, damit wir den nicht drauf bekommen. So, ja, hier ist auf jeden Fall ein schön ausgetretener Weg, den man auch gut laufen kann. Da ist gerade gebumpert, ich glaube da hat jemand einen Knaller gezündet. Wir haben zwar jetzt äh, mittlerweile Mitte Januar, aber die böllern immer noch. Nein, da nicht, komm. So. Wir gehen jetzt mal ein bisschen ans Ufer ran und dann zeige ich euch hier vorne am Ufer mal. Ach, da steht ein Einkaufswagen. Bin auf der Fläche. Auch nicht schlecht. Ja, Also hier geht es auf jeden Fall Richtung Ufer. Ja, da hat jemand einen Schneemann versucht zu bauen. Der Kopf fliegt daneben. Der wurde schon enthauptet. Ach, Nico, oh, nicht drauf pinkeln. Komm. Und hier ist der Teich hier unten. So. Seht ihr das Wasser? Diese schwarze Fläche hier. Ja. Nico, da wollen wir nicht reinplumpsen. Komm. So, wir gehen jetzt wieder hier hoch. Ich weiß nicht, ob ihr den Einkaufswagen nach vorne sehen könnt. Weiter. Äh, äh, keine Ahnung, steht wahrscheinlich nicht mehr drauf, weil er keine äh, keinen Griff Griffen hat. Komm hier. So, weiter geht's. Ja, hier ist ein Wasserloch. Na ja, komm. Nein, da gehen wir nicht lang. Komm, weiter hier. Hier ist natürlich noch Schilf außenrum ne? und dann geht es hier vorne wieder runter in den Teich rein, der ist eigentlich ziemlich groß und den werden wir jetzt umrunden. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert und wie gut nachher das Video wird. Wenn es nichts wird, dann, dann kriegt ihr nur die Soundaufnahme, das habt ihr dann davon. Aber hier ist wieder ein kleiner Weg, der reinführt zwischen Büschen hindurch. Vor ein paar Jahren haben dort ein paar Jugendliche noch gegrillt. Mittlerweile grillt da niemand mehr. Ist ja mittlerweile verboten. Oh. Na, was riecht so, huh? Nico? Ja, was riechst du? Was riechst du? Huh? Hier ist der Boden äh, schwarz und matschig und alles geschmolzen. Und davor kamen es Leute entgegen, haben gesehen, dass wir reden und eine Kamera haben sie umgedreht und gehen jetzt davon. Das sind bestimmt Schwerverbrecher. Ja, Schwerverbrecher sind das bestimmt. <lacht> Ah, hier ist die Nachtsicht auch an. Interessant, warum ging die da vorne nicht an? Ja, ihr seht, ein Monsterhund mit Monsteraugen. Also da ist der Teich hinten hinter. Oh. Hier seht ihr die Bäume ist viel besser. Ja, viel viel besser, sehr schön. Ach, hätte ich das mal vorher gewusst, dass man das da einschaltet? Der Licht ist der Knopf für Licht, aber wenn man nochmal mal drauf drückt, Sicht aus, drückt man noch mal drauf, geht die ja an, also Nachtsicht. Das ist sehr interessant. Ich habe bisher nur gelesen, gehabt, wie es mit der Fernbedienung geht, aber die habe ich natürlich zu Hause liegen lassen. Und dummerweise, da ist nämlich einfach ein Knopf drauf. Ach. Der führt auch einen Weg lang, der führt zu einem äh, Platz, an dem man sich ausruhen kann. Am Seeufer. Ja. Wir laufen jetzt ein bisschen oben und dann wieder runter später. Ach, da macht er wieder sein Scheißhöflein hin. Der Nico, das wollen wir nicht filmen. Daher. Mache ich das einfach mal so. Wir heben das nämlich auf, wie es sich gehört. Für normalsterbliche Menschen. Es kann sein, dass es für euch jetzt ein bisschen komisch ist. vom Bild her. Von hinten kommen noch Leute an. Die wollen wir auch nicht geblieben haben, dass die uns hier reingehen. So. So, eingepackt. Und eingetütet. Bis zum nächsten Mülleimer auf jeden Fall mal. Nico Stange. Nico Stange. Na, Stange. Stange. Super. Jawohl, so gehört sich das auch. Perfekt. Gut, okay, die Leute lassen wir mal vorbei. Müssen wir, sehen, wir ein Jugendlicher? Und dafür vorbeilaufen. So. Ja, Nico, da passiert nichts. Das ist alles gut. Ja. So, weiter geht's. Da kommst du, Laser. Oh, das muss ich hier richtig einstellen. So, jetzt. Ups. Ja, er hat auf jeden Fall Spaß im Schnee. Da oben ist wieder die wienerberg City. Und gleich kommen wir zu einer Kreuzung. Da geht es rechts und links. Beziehungsweise mehr oder weniger geradeaus und rechts und wir gehen geradeaus. Oh. Na nico, das geht nicht. Komm! Na Stange, super hervorragend. Na komm, nichts da. Hey, komm. Er will nicht. Wieder einmal. Er riecht irgendwas. Ja, weiter. Ja, das muss man ihm auch mal lassen. Er ist ja nicht mein Sklave, er ist ja mein Hund. Und wenn er ab und zu mal schnüffeln will und deswegen nicht gleich hört, brauche ich jetzt auch keinen Krieg vom Zaun mit ihm. Na, du, lauser. Vor kurzem gab es hier mal einen Mülleimer bei dieser netten Kreuzung hier, aber der scheint weg zu sein. Ich sehe ihn nirgends mehr. Nur auch Sebastian mit grausam leuchtenden Dämonenaugen. <lacht> ja. Äh. ja, Halloween lässt grüßen. oder Wie war das? Ja, so, ja schön viele Büsche haben wir hier auf jeden Fall und Bäumchen. Und das mitten in der Innenstadt von Wien, könnte man sagen. Ich finde diesen Park super. Es nennt sich ja nicht umsonst Erholungsgebiet. Ja. Na, was haben wir da, Nico? Na, pfui. Das ist ein Bau. Da gehen wir nach. weiter. Nein, weiter. Komm. Was auch immer da drin haust, lassen wir in Ruhe. Irgendwann hier hat sich dort nahe des Weges einen kleinen Bau gebaut. Hier seht ihr ganz viele Fußspuren, die hier ins Gebüsch führen. Die muss natürlich alle beschnüffeln. Kommt weiter. So ist gut. Super. Ja, und dass dieser Akku so schnell leer ist, kann wirklich an der Kälte liegen, die wir gerade haben. Ich muss das nochmal testen, bis es warm ist. Aber dann liegt es wahrscheinlich an der Wärme, dass er nicht äh, voll äh, funktionsfähig ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall mit der Nachtsicht funktioniert das doch um einiges besser, wie ich finde. Und ihr seht dann auch richtig den Schnee hier fallen der von oben kommt. Ja, komm. Ja, super bist du. Ja, hier sind auch wieder einige Tierspuren. Ja, irgendwas wittert er. Und hier brennt irgendwas. Achso, Sebastian hat sich hier eine Zigarette angemacht. Naja, wenn ich das äh, gewusst hätte, hätte ich nichts gesagt. Aber plötzlich roch hier ganz übel nach äh, Rauch und Qualm und Verbrannt. Na ja, komm, weiter geht's. Ja Und hier oben fliegen auch ein paar Vögel noch rum. Und hier oben, ich weiß nicht ob ihr sehen könnt, da ist alles voll mit Vögeln. In den Ästen. Jetzt gehen wir mal näher hin. Und schauen wir mal dann. Teilweise heben sie schon ab und fliegen durch die Gegend. also schon unheimlich, wie viele das hier sind. Ich weiß nicht ob ihr es sehen könnt, da sind etliche, die hier durch die Gegend fliegen. Ja. Und vorne ist ein Baum, der ist auch noch voll. Und hier sind die Bäume auch voll. Also, das sind schon einige da oben, die da rumlaufen oder rumhüpfen und rumsitzen und auch rumfliegen. Ich fühle mich leicht an die Vögel erinnert äh, von Hitchcock, einer der besten Filme, die ich kenne. Vielleicht mache ich davon irgendwann mal eine Filmbesprechung. Die Vögel ist super gewesen. Ja. Ah. Nur 30% Akkuladung kriegt gerade die Meldung rein Das heißt also, bald sind wir weg vom Fenster Ja, es ist schon schlecht hier, was hier rumfliegt Wir stören leider deren Schlaf wahrscheinlich gerade wenn wir so durchlaufen Aber damit müssen sie leben Heute zumindest Passiert ja nicht jeden Tag, dass wir hier durchlaufen Ja, Nico ist immer noch happy unterwegs und macht hier einen Spurwechsel nach dem anderen. Hier ist wohl ein Schlitten lang gezogen worden, so wie es aussieht. Ja. Tja, wenn ihr uns verliert, werde ich noch ein kurzes Schlusswort später so aufsprechen. Und ja, die Dämonenaugen werden euch hoffentlich in der Nacht verfolgen. Ja. Dieser dämonische kleine Hund hier. Mit seinem Schal. Der so schön am Rumschnüffeln ist. Ne? Du lauser. Ja, ja. Er hat schon gar nichts mehr drin. ich aber natürlich trotzdem, ist er ein Männchen. Sonst würde er ja nicht Nico heißen. Oh. Hier ist wieder die Wienerberg City. Und direkt voraus ist, sogar, äh, voraus ist sogar eine Bank und ein Mülleimer, ich weiß nicht, ob ihr ihn schon sehen könnt. Nein, wahrscheinlich noch nicht, der ist ganz klein an der Ecke hier. Da werde ich dann erstmal meinen Müllbeutel mit Nikos Hinterlassenschaft reinschmeißen. Ja, das werde ich gleich tun. So, komm mal mit, du Lauser. Ja, ja, ja, ja. Denn ich finde einfach, es ist wichtig, dass man Müll entsorgt. Ah, ah, nicht, ah, ah, ah. nicht rennen, du. Da ist irgendein Tier, das ist da gerade langläuft. Ziemlich groß. Ich glaube, das ist ein Fuchs. Ich glaube, das ist ein Fuchs. Und der haut gerade ab, als er uns gesehen hat. Oh, Müll wird entsorgt. Na, Nico, bleib mal schön da, du. Na, das ist unwichtig. Da brauchen wir nicht hin. Ja, da hinten ist ein Fuchs tatsächlich. Nein, Nico, lass ihn in Ruhe, komm, komm, lass ihn in Ruhe, wir gehen hier lang. Wir wollen hier nicht auf Fuchsjagd gehen, du, das ist falsch. Falsche Richtung, jawohl, so. Ja, das ist immer so eine Sache mit Hunden und Füchsen. Auch wenn Nico ein halber Fuchs ist, da sieht er irgendwie nicht ein, Achtung, das ist hier wieder glatt, hier geht es wieder glatt runter. Nico hat natürlich keine Probleme mit zu uns, wir müssen leicht trippelnde Schritte machen. Und Nico läuft einfach ja, den nächsten Weg einfach lang. So. Wo wir eigentlich gar nicht lang wollen. Na ja, komm, Lausa. Ja, jetzt haben wir diesen Abend noch einen Fuchs gesehen. Mitten in der Wiener Stadtgebiet. Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn so gut sehen konntet wie wir. Oder ob ihr ihn überhaupt gesehen habt. Wenn nicht, werde ich versuchen, das Bild zu bearbeiten und wenn das nicht geht, dann habt ihr halt leider Pech. Ich bin leider in diesen Sachen noch nicht so geschult und so firm, dass ich so etwas könnte. So. Oh. Ich weiß nicht warum, aber Sebastian wirft mir gerade seinen Matsch in die Schuhe rein. Er wird Gründe dafür haben, warum er das tut. Ja, erzähl mal, was ist dein Grund dafür, dass du mir den Matsch vor deinen Füßen hinten reinwirfst? Ja, äh, uh, Entschuldigung. <lacht> das ist natürlich eine sehr gute Aussage. Ja. Komm weiter, lauser. Nein, ich bin deswegen natürlich nicht böse. Erstens hat er es bestimmt nicht gesehen. Zweitens äh, ist hier ja eh alles matschig und wenn ich zu Hause bin, werde ich erst einmal meine Schuhe trocknen müssen. Obwohl die eigentlich wasserfest sind, aber nicht von oben. Wo ist der ganze Schmodder von ihm gerade reingeflogen ist mit einem riesigen Klatscher. Ja, und die Hose werde ich wahrscheinlich eh in die Wäsche schmeißen, also von daher ist das auch nicht so schlimm. Außerdem kenne ich ihn schon seit ein paar Jährchen. Und weiß, dass er noch nicht kochen kann, obwohl ich ihm schon so viel beigebracht habe, eigentlich. Ja, er sagte gerade, er ist der Beste. Er ist der Allerbeste. In einigen In Gebieten. In einigen Gebieten auf jeden Fall. Oder auf einigen Gebieten, aber eben nicht auf jedem. Ja, vielleicht schaffen wir es noch bis unten hin mit dem Akku. Ich habe gerade bekommen noch 20%. Es ist hier echt ziemlich kalt gerade. Ich habe äh, Dampf vor dem Mund und dementsprechend, ähm, ja, ist es natürlich auch ein wenig mit dem Schnaufen gerade, weil die Kälte ein wenig in die Lunge geht. Na ja, komm, weiter, Nix da, komm weiter. Du wirst hier nicht runterlaufen, du. Hier geht es nämlich ziemlich abschüssig runter oder will er immer runterlaufen. Ich weiß nicht, warum er das will, aber er wird seine Gründe dafür haben. Nein, das tust du nicht. So ist gut. Aha, wegen den Tierspuren, die hier sind. Weißt du, Nico, ich hänge nämlich hinten dran an der Leine. Und äh, ich weiß ja, dass du dort ohne Probleme hinkommst. Aber ich komme dir da nicht ohne Probleme nach. Nein, auch da nicht. Weiter gehen wir, ja. So, hier ist ein kleiner Pfad. Den kann man normalerweise lang gehen. Und der führt dort mal Ufer hin. Ich komm, weiter hier. So, und hier vorne haben früher Angler gesessen und haben geangelt. Ja, und ist dann gleich der Teich wieder. Hier steht auch ein nettes Schild, dass hier das Angeln und Fischen und Boote fahren verboten ist. Ja, das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen wegen der Nachtsicht, schätze ich. Auf jeden Fall steht das dort. Nur erstaunlicherweise halten sich die wenigsten Leute daran. Im Sommer sieht man öfters mal so äh, kleine Boote hier und lang rudern auf dem See oder auf dem Teich vielmehr. Ähm, man sieht hier Angler sitzen, die angeln. Und was ich ganz lustig finde, ist, dass dort einige Leute mit ihren ähm, Badematten äh, und, und, und Luftmatratzen herum paddeln und Taucher habe ich da auch schon gesehen. Ja, Vor ein paar Jahren war es ja mal so hier bei diesem netten Teich. Ja, hier geht es runter. Und da vorne ist dann dieses schwarze wieder der Teich gleich. Äh, da hat man dort ein Auto aus dem Teich gezogen, ein Mercedes. Da war dort unten am äh, Rand ein Kranwagen gestanden. Die haben so richtig schon abgestützt, auch mit Pfeilern und so weiter gestützt, dass er nicht reinfallen kann. Und dann sind Wagen da rausgezogen. Und das war ein Mercedes mit deutschem Kennzeichen. Fand ich sehr lustig. Nichts da, komm, raus da. So ist gut. Auch solche Sachen kommen hier vor. Und Gerüchten zufolge wurde auch schon die ein oder andere Leiche aus diesem Teich gefischt. Die dort schon wohl eine ziemliche Weile gelegen hat. Ob das alles stimmt, weiß ich nicht. Ich habe nie recherchiert. War mir egal. Ist mir immer noch egal. Das Einzige, was ich wirklich weiß, ist dieser Mercedes, der da rausgezogen wurde. Mit dem deutschen Kennzeichen. Warum? Weiß ich nicht. Er war einfach drin. Vielleicht ist er vom äh, Laster gefallen. Na? Was meinst du, Nico? Vom Laster gefallen? Nein? Kein Kommentar? Auch gut. Aber was ihr seht am Rand hier, das ist die Abdeckplatte, die schwingt ein bisschen hin und her. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich die anders angebracht. So. Oh, noch 7% Akku. Tja, mal sehen. Wie weit das noch reicht. Hier ist auf jeden Fall schon mal wieder etwas mehr Schnee, eine breitere Fläche und hier sind weniger Leute lang gelaufen als die anderen Wege. Ja, hier ist wieder glatt, Sebastian, muss aufpassen. Jupp, na, na, na nix da, du. Jetzt wühlt ihr schon wieder hier im Dreck rum, warum auch immer das getan hat. Ich weiß nicht, was es vorne ist an der Stelle, aber das wollen wir auch gar nicht wissen. Sonst muss ich gleich mit ihm duschen gehen. Und das mag er gar nicht. Ja genau, das macht man dann. Da ist natürlich recht. Ja hier ist eine sehr schöne weiße Fläche vor uns. Hier kommt wieder Nikos Bild gelaufen. Sehr schön. Auf bist du Schatzi. Ja hier ist auch wieder Wasser. Nein, Nico, auch wenn wir nicht reinfallen. Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist hier vorne ist ein Abzweiger lang. Wir gehen diesen Weg hier hoch. Aber wenn man hier weitergeht, kommt man dort vorne tatsächlich an einen kleinen, wie soll ich sagen, so einen kleinen, ja, so eine kleine Landzunge, die in den Teich führt und dort äh, gehen über die Hunde rein zum Baden, weil sie einfach rein und rauslaufen können ohne Probleme. Das ist nicht abschüssig, sondern wirklich so ein kleiner Strand. Ich würde meinen Hund da nicht reinlassen. Der geht nämlich gerne mal auf die Jagd nach irgendwelchen Dingen. Und äh, hier sind Enten und ähnliche Viecher im Wasser drin. Und das muss ja nicht sein, dass er sich die schnappt. Das will ich auch gar nicht. Nico war ja ein Straßenhund. Und alles, was irgendwie essbar ist, äh, kennt er scheinbar. Und äh, jagt es auch. Na, du Lauser. Na, was findest du nicht, hä? was findest du nicht? Doch, findest du schon? Ja? Ja, hä? wir sind noch da. Keine Sorge, mein Schatzelein. Wir sind noch da. Und wir haben dich voll im Blick. Auch unsere netten Zuhörerinnen und Zuhörer haben uns vor dem Blick. Die wissen, wer oder was oder wo wir sind. Ja. Ich glaube, wir trinken erstmal einen heißen Tee, wenn wir zu Hause sind. Sebastian, Tee, wenn wir zu Hause sind wieder. Tee, wenn wir zu Hause sind. Ich habe ja ein mannigfaltiges Teesortiment zu Hause von diversen Früchten Tee. So ihr Lieben, leider äh, ist ja jetzt mein Akku von der Kamera ausgegangen. Sebastian nochmal und ich ohne Nachtsicht im etwas helleren, <lacht> wo es funktioniert. Und äh, ja, unsere Wanderung ist noch nicht vorbei. Wir haben noch eine Strecke von ungefähr 30 Minuten vor uns. Und äh, ja, ich freue mich, euch das Video zeigen zu können und hoffe, äh, es funktioniert alles, wie es soll. Ja, Sebastian schweigt gerne, er lächelt yeah. nur. Yeah. <lacht> ja, ja, <lacht> also bis äh, bald. Bis dann, macht's gut, möge die Kartoffel wachsen, wir sehen uns. Tschüss, ciao, ciao, bis bald.